Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilchford und ich zeige Ihnen heute noch einen Tipp, wie Sie mehr Glück in Ihrer Beziehung entdecken können. Unterbrech mich nicht! Kennen Sie diesen Satz in Ihrer Beziehung? Ist das ein häufiger Vorwurf an Ihren Partner? Oder müssen Sie sich diese Unhöflichkeit immer wieder von Ihrem Partner vorwerfen lassen? Egal ob Sie zu der einen oder anderen Gruppe gehören, habe ich eine gute Nachricht für Sie. Es gibt eine bessere Lösung als der klassische Streit, ich habe dich gar nicht unterbrochen. Doch, das hast du sehr wohl. Um Ihnen dieses bessere Vorgehen zu erklären, muss ich erst über eine wissenschaftliche Erkenntnis berichten. Es ist klar, dass es verschiedene Sprachen gibt und wir deshalb bei einem Fremden klären müssen, welche gemeinsame Sprache wir nutzen können. Auch bei gleicher Sprache entdecken wir oft, dass unser Gegenüber eine andere Dialekteinfärbung der gemeinsamen Sprache hat und deshalb vielleicht das ein oder andere Wort anders gebraucht als wir. You like potato and I like potato. Schließlich gibt es Redewendungen, die Familientradition haben und deshalb das gleiche Wort in einer Familie anders gebraucht wird als in der Nachbarfamilie. Aber nicht nur die Worte werden bei gleicher Sprache unterschiedlich von Mensch zu Mensch genutzt, sondern auch wie wir sprechen ist sehr individuell. Einer dieser Sprechunterschiede ist die Zeitspanne. Wann wir fühlen, mein Gegenüber hat zu Ende geredet und jetzt bin ich dran. Jeder Mensch hat eine gefühlte Länge für eine Sprechpause. Dieses Gefühl kann bei zwei Menschen ähnlich sein oder sich sehr unterscheiden. Es spielen, wie gesagt, Familientraditionen und Unterschiede in der Persönlichkeitsstruktur eine Rolle. Wenn der eine Partner bei einer Sprechpause des Gegenüber nach so und so viele Sekunden, denkt, na, er ist jetzt dran und wenn für den anderen eine normale Sprechpause auch nur einen kurzen Moment länger dauert, dann gibt es zwangsläufig einen Konflikt. Dann fühlt der eine sich ungerechtfertigt angegriffen, unterbrochen zu haben und der andere hat das Gefühl, nicht seine volle Meinung sagen zu dürfen. Wie ist dieses Problem zu lösen? Ganz einfach und ganz schwer. Wie meine ich das? Sobald einer der beiden das Gefühl hat, unterbrochen zu werden und der andere den Vorwurf hört, ohne dass es seine Absicht war, sollte man innehalten und darüber sprechen. In der Psychologie nennt man das ein Metagespräch. Dann kann man übereinkommen, dass einer versucht etwas kürzere Sprechpausen zu machen und der andere sich etwas mehr Zeit lässt, bevor er seine Erwiderung ausspricht. Das bedeutet, dass beide etwas von ihrer gewohnten Unterhaltungsform abweichen müssen. Oder schöner ausgedrückt, beide ihre Unterhaltungsfähigkeit weiterentwickeln. Das ist der leichtere Teil. Der schwere Teil besteht darin, den Inhalt des Streits für die Zeit dieses Metagesprächs loszulassen und statt sich als Gegner wahrzunehmen, sich als Team zusammenzutun, um die Kommunikation zu verbessern. Dafür braucht es viel Vertrauen. Beide brauchen das Vertrauen, mein Partner will mich nicht maßregeln, sondern fühlt sich von mir unterbrochen. Und andererseits, mein Partner will mich nicht unterbrechen, sondern hat ein anderes Gefühl für den Gesprächsfluss. Wie in allen meinen Videos läuft es darauf hinaus, dass es gilt, die positive Seite der Beziehung aufzubauen, um auf dieser Basis des gestärkten Vertrauens die dann einfachen Änderungen in der Partnerschaft umsetzen zu können. Auf couplecoaching.de biete ich Ihnen eine unkomplizierte Methode an, wie Sie Vertrauen in der Beziehung stärken können. Und wenn Sie noch mehr von meinen Erfahrungen aus über 50 Jahren Praxis hören wollen, dann abonnieren Sie meinen Kanal und lassen mich in den Kommentaren wissen, welche Frage Sie haben oder wo Sie anderer Meinung sind.